Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Massiver Stellenabbau bei Ford in Europa. Insgesamt sollen in den kommenden drei Jahren 3.800 Jobs wegfallen, 2.300 davon in Deutschland. Betroffen sind die Werke Köln und Aachen. Der Autobauer will sich von 1.700 Entwicklern trennen, sowie von 600 Mitarbeitern in der Verwaltung, der Marketingabteilung und im Vertrieb. NATO-Treffen in Brüssel. Knapp ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine wollen die Verteidigungsminister über weitere Hilfen beraten. Bundesverteidigungsminister Pistorius sagte, vorrangig sei die Stärkung der Luftabwehr und Munitionslieferungen. In Deutschland werde künftig wieder Munition für die Gepard-Panzer hergestellt.